Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo allerseits, es ist wieder mal soweit. Die Folge 16 steht an der munteren Kategorienbesprechung von Gleichsatzkanal. Die Nummer heißt 279 und die Behauptung, der Beitrag der Zeuge in diesem Sinn, im Sinne der Anklage lautet, ein Gegenstand ist nichts anderes als eine Gruppe von Erscheinungen bzw. Eigenschaften. Und das schaut dann so aus, ein Gegenstand zum Beispiel ein Blatt Papier, in dem Fall jetzt ist 15,8, 21 cm breit, 29,7 cm. Hoch ist äh, weiß, äh, dünn, äh, biegsam etc. Und alle diese, diese Gruppe von Merkmalen oder Erscheinungen bzw. Eigenschaften werden dann Wups oh, oh, oh, schweres Faul. Foul, schweres Faul, schweres Faul, ich bin hier auf dem falschen Kanal, ich muss äh, da rein. Äh, Werden dann zusammengefügt quasi äh, mittels der Einbildungskraft, aber. So wie das Kant meint, aber das ist eben eher weniger der Fall, habe ich nicht. Hier brauche ich genau dieses Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug, dieses Werkzeug, also Eigenschaften wie das Kant meint, eben äh, mittels der Einbildungskraft. Aber in der Regel ist es so, dass eben jemand schon äh, den Begriff kennt, der da zuständig ist und äh, das Ganze wird dann einfach Blatt genannt oder Blatt Papier genannt und der Fall hat sich dann. Weil in der Regel eben bei Baum, Tisch, Haus und Mikrofon und Tischlampe, Buch, die Sache eindeutig ist. Anders schaut es dann schon aus, wenn man irgendwas eher, eher undefiniertes hat. Irgendein. Na, na, was ist denn das? Was ist denn das? Ähm Hier, wenn jemand das nicht kennt, nicht weiß, dann ist es ein Silikonpad und das sind, sind eben so Silikondinger drin, die vor äh, hoher Luftfeuchtigkeit bewahren oder was weiß ich. Wenn, man eben, wenn eben das nicht so klar ist, was das ist, dann oder welchen Namen dieses Ding hat, irgendein undefiniertes Etwas aus Zucker in der Bäckerei, dann deutet man mit dem Finger drauf und sagt, äh, es mir doch dieses, jenes, das da. Und so werden dann in der Regel äh, Gegenstände gebildet, in denen einfach schon der Begriff oder die Kategorie, unter die etwas fällt, dann schon bekannt ist. Äh, anders wäre es jetzt, wenn jemand, äh, wenn der Gegenstand jetzt Politik heißen würde, und es müsste jetzt jemand formulieren, welche Art von Politik er macht. Dann wird der eine oder andere, wenn es sich jetzt nicht um einen Politiker handelt, der ohnehin äh, derartige äh, Beschreibungen äh, tagtäglich gebetsmühlenartig äh, wiederholt, dann das nicht der Fall ist, dann wird jemand schon überlegen müssen, bis er da seine richtigen Begriffe und Worte beisammen hat und äh, bis dann eben der Gegenstand in seinem Sinne, in diesem Fall der Gegenstand Politik gebildet wird oder nehmen wir eine andere Abstraktion her, äh, hat jemand plötzlich äh, mit äh, so Hautveränderungen, äh, die noch nie aufgetreten sind und da ist jetzt eben die Frage, um was es sich da handelt. Da wird ein Handyfoto gemacht und verglichen mit irgendwelchen Bildern äh, auf, im Internet und äh, die Gegenstandsbildung ist eben schwierig, bis sich dann hinterher herausstellt. Oder wie in meinem Fall jetzt, ich habe mir da eine Zimmerpflanze zugelegt und äh, da war jetzt nirgendwo ersichtlich, um was es sich da eigentlich handelt und da musste ich eben. Äh, Einbildungskraft würde Immanuel Kant sagen, spielen lassen, um eben äh, die Gegenstandsbildung, ich meine, die Gegenstandsbildung, die ist ja, war ja im Grunde genommen einfach, weil mit Blume ist das Ganze oder Pflanze ist die, der Fall sowieso erledigt. Äh, Denken Sie einfach äh, einmal an, äh, erinnern Sie sich, äh, es hat sicher schon einmal Situationen in Ihrem Leben gegeben, da wussten, fiel Ihnen nicht das rechte Wort ein und genau hier, darum, äh, davon ist hier die Rede. Aber das soll jetzt mit dieser Nummer, der Eröffnungsnummer, zum Fall, Folge 16, Hashtag Objektivität, gewesen sein. Die nächste Nummer, 162, als Verstand stehen wir fassbaren Dingen gegenüber hatten wir auch schon des Öfteren fassbare Dinge, sind jetzt Gegenstände in dem Sinn wie äh, in dem Sinn, wie sie hier in mittlerweile 16 Folgen als Gegenstände besprochen wurden und die Verknüpfung in Bezug auf Verstand oder eben Rationalität äh, war auch schon da. formulieren, ließe sich diese Nummer jetzt mit etwas Poesie oder eben Einbildungskraft äh, so, äh, sag mir, wie du es mit den Gegenständen hältst und ich sage dir, äh, was ein Verstand ist. Dann die Nummer 161, die klassische Definition der Wahrheit heißt Übereinstimmung mit dem Gegenstand. Also die unauflösliche Relation des Gegenstandes mit Wahrheit, Wissen, Erkenntnis. Objektivität, Gesetzlichkeit, nicht zu vergessen, und so weiter, äh, ist nichts Neues und äh, also hier die Definition dann der Wahrheit ist nichts Neues und Übereinstimmung ist natürlich die Übereinstimmung des Wortes mit der Sache, des Begriffs, mit dem Gegenstand eben. Und dann soll es sich um Wahrheit handeln. Da aber, wie jetzt mittlerweile schon klar sein dürfte, es zwischen Wort und Sache eine unüberwindliche, logische Kluft gibt, man von einer Inkommensurabilität, einer logischen, das muss ich immer wieder hinzufügen, einer logischen. Es geht hier nur um den Umsturz in Sachen Logik oder in die logischen Gewohnheiten der Vergangenheit, die zu so etwas wie Objektivität führten, sollte ich vielleicht bei der Gelegenheit noch erwähnen, dass sich derartige Unternehmungen wie die hier auf dem Gleichsatzkanal in Bezug auf Objektivität äh, immer auch, äh, wie soll ich sagen, der anderen Seite oder eben äh, Leuten anbieten, die jetzt äh, auf einem... Sowas wie einem Irrationalitätstrip sind, also äh, ein, eine Art ein Nihilismus in Bezug auf Rationalität und Verstand, dass da das Wort reden und man weiß sowieso nichts und, und dergleichen äh, oder gar noch schlimmer äh, so irrational im Sinne. Im Sinne der Faschisten, also äh, ich bin mir klar, dass man, wenn, wenn man so etwas unternimmt, immer auch äh, nicht vor dem Beifall äh, von der falschen Seite gefeit ist, so sage ich es mal so. Aber das äh, hilft alles nicht. Äh, Wenn man nun mal der Überzeugung ist, dass etwas falsch und schief läuft, dann muss man da seiner Seele Erleichterung verschaffen. Gut, dann Nächster Punkt nochmal in Erinnerung zu rufen. Äh, die, der Bezug äh, von der Gegenstandsbildung auf die Definition wurde schon einmal erwähnt. Äh, allerdings, äh, also. Ähm, Definitionen, so Lexikon-Definitionen sind immer an sich Definitionen, die eben unabhängig von Zeit und Raum äh, einen Zustand beschreiben, der jederzeit und äh, an jedem Ort immer dasselbe ist und sich da an der Definition nichts ändert. All, äh, Ergo sind mit, diesem, mit dieser äh, Gleichsetzung, Gegenstand ist gleich Definitum, äh, Dinge, im Grunde Dinge an sich gemeint, die aber eben äh, aufgrund ihrer Übersinnlichkeit und kein Gegenstand von einer Sinnesempfindung sein können, äh, unmöglich sind, als eben real existierend. Und deswegen ist äh, eben die Objektivität sowieso ein Ballast, der möglichst schnell über Bord äh, zu werfen ist. Und dann eben die Aufräumarbeiten nach der Zerstörung, wie sie hier stattfinden. Nicht zu vergessen, wir bewegen uns auf die 147 zu und ich zücke meinen Pinsel Mechanisten, offizielle Wissenschaft. Die Auffassung der Mechanisten und der offiziellen Wissenschaft basiert auf der Theorie, dass Dinge und nicht Beziehungen die eigentliche Wirklichkeit ausmachen. Und das ist dann eben äh, der große Wurf, sage ich mal, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat mit Einsteins Relativitätstheorie und äh, was eben entscheidend war, dass die Dinge an sich, die schon äh, Kant als äh, irrele irrelevant in Bezug auf Erkenntnis erklärt hat, nun vollkommen äh, aus dem Blickfeld geraten in ihrer bisherigen Funktion als eben absolute, äh, nicht in Relation stehende Wesenheiten. Und äh, was ich hier jetzt noch differenzieren muss, die 147 ist auch immer noch eine objektivistische Aussage, nur, dass eben jetzt die Relationen, die Relativität als quasi äh, Wirklichkeit, eigentliche Wirklichkeit äh, behauptet wird. Und das ist natürlich auch Unfug. Aber äh, solche Aussagen passieren, auch, aber auch nur solange eben ein konkretes Subjekt keine Rolle spielt. Dieses entsubjektivierte Zeugs ist nicht weniger schlimm als eben die äh, frühere schiere Objektivität. Eine relative Objektivität ist äh, genauso Unfug und nicht der Punkt auf den es ankommt und zwar Freiheit von intellektueller Bevormundung für dich und mich und alle. Die nächste Nummer 149, wir müssen für den Ausdruck unserer Empfindungen und Gefühle nach einer gegenständlichen Entsprechung äh, suchen, also jetzt nicht nach einem Drucker. Diese Empfindungen und Gefühle, die wären jetzt, äh, wenn man jetzt mal den Namen und den Begriff Blatt Papier mal weglassen und wir haben jetzt da einen Gegenstand vor uns, dessen Namen wir nicht kennen. Und dann wären jetzt eben Empfindungen die, dass ich sehe, dieser Gegenstand ist jetzt äh, so groß wie ein Blatt Papier und ist so dünn wie ein Blatt Papier. Ist so biegsam wie ein Blatt Papier, ist so weiß wie ein Blatt Papier. Aber es ist eben kein Blatt Papier, sondern irgend ähm, eine, eine Nachbildung. Bleiben wir jetzt schon mal bei dem Drucker mit einem 3D-Drucker irgendwas. Ähm, und das wusste eben derjenige nicht, den, dem man diesen Gegenstand eben vorgelegt hat. Da blieb es dann bei den bloßen Empfindungen, Sinnesempfindungen, Tastempfindungen. Die Gefühle wollen wir jetzt mal rauslassen. Gefühle waren sicher im Spiel. Oder wären sich im Spiel gewesen, wenn man demjenigen jetzt nach ratespiel manier da irgendeinen Geldbetrag geboten hätte, wenn er den exakten Begriff zu diesem Gegenstand liefern kann. Nummer 84 sparen wir uns auch, diese Verknüpfung von Dinghaftigkeit und Objektivität ist am deutlichsten, wenn man es eben mit greifbaren, dinghaften äh, Gegenständen zu tun hat, dann ist der natürliche Realist äh, mit äh, völliger Überzeugung dazu geneigt, äh, hier äh, eine wahrhafte Existenz dieses Dings, von dem äh, der Name schon in frühester Jugend geläufig war, zu äh, prädizieren, sage ich jetzt mal. In der nächsten Nummer haben wir es mit einer Seele zu tun. Äh, ich erinnere an meine Bemerkungen zu den Gegenständen, die jetzt nicht so eingrenzbar, abgrenzbar sind oder sich eben im Bereich der Vorstellungen bewegen. Oder sagen wir mal, alles was die, die innere Wahrnehmung betrifft, ähm, Psyche im weitesten Sinn oder Sinnesempfindungen und hier ist äh, ein, eine bestimmte Richtung, Zweig der allgemeinen Psychologie am Start, indem es eben, äh, in dem keinesfalls von einer Seele als einem Ding gesprochen wird und darüber hinaus eben alle möglichen Vergegenständlichungen als Irreführung betrachtet werden. Zufügen möchte ich den Bezug zur Kategorie Objektivität, der in dieser Nummer eben dahingehend ausgedrückt ist, dass es schwierig bis unmöglich ist, in psychologischen Angelegenheiten objektiv zu sein. Es folgt die Nummer 123, die Objekte bedürfen allgemeiner Formen, wie Zeit und Raum und Kausalität. Äh, diese Feststellung geht auch, äh, zumindest der erste Teil, äh, und ich denke äh, die Kausalität auch, auf Kant zurück der für den eben der, äh, alle Wahrnehmungen und Anschauung ein, äh, der, der äh, Formen, der idealen Formen a priori, also äh, ganz unabhängig äh, von, für, für Kant jetzt, die, die, den empirischen Tatsachen, eben äh, Formen wie Zeit und Raum und äh, Kausalität ist eigentlich nur eine Erscheinungsform von Zeit und Raum oder eine Erweiterung oder eine in, in Bezugsetzung, äh, bei der dann eine Verknüpfung von Ursache und Wirkung äh, zur Debatte steht und äh, das ist jetzt hier, äh, das jetzt, ist jetzt hier im, im Sinne der Verteidigung, eine Verteidigung des äh, Objektivismus, das eben äh, mit der mit, äh, mit, dem Bedürfn, mit dem Bedürfnis der Objekte nach allgemeinen Formen für Zeit, äh, Raum und Kausalität sind diese äh, quasi schon erklärt. Also man nehme Zeit, Raum und Kausalität und, und schon hast du einen Objektivitätskuchen. Der, der Punkt, um den es eben bei dieser Objektivität geht, ist, äh, wer, äh, wer das alles veranstaltet hier? Äh, ist da die, das Objekt jetzt hier, in dem Fall, in diesem Satz, das Subjekt? Äh, sind die Objekte äh, ist da ein Tisch und der sagt, äh, äh, ich brauche Zeit und Raum und Kausalität, sonst muss ich vergehen, wie eine Prima in der Hitze. Natürlich Umfug, war, aber eben wieder typisch, entsubjektiviert, dieses ganze Gefasel, muss ich sagen, uns alles äh, alles Bauernfängerei, aber eben auf dem Boden eines Jahrtausende alten Objektivitätsglaubens wird das immer noch geschluckt als valide Feststellung. Die Nummer 159 der Kategorie des Dings entspricht die Wortart des Substantivs, äh, das jetzt wieder äh, erinnert etwas an Aristoteles, bei dem äh, war zu so, äh, ersten Mal eine eine Verknüpfung des Kategorienbegriffs äh, mit der Grammatik eines Satzes, äh, und da so Analogie, Parallelen. Äh, was jetzt aber wieder die, die, die, die eigentliche Angelegenheit, um die es Erkenntnistheoretisch geht, wieder vollkommen verwischt und verschwimmt hier die ganze Sache dass eben äh, die Verwendung der Sprache äh, und die äh, also dass die, die, die logische Reihenfolge auf die es ankommt, dass eben zuerst eine ein, ein Ding gebildet wird, was bei den meisten Menschen äh, unbewusst äh, geschieht, wenn, der, wenn die Kategorie bzw. der Begriff schon bekannt ist und man da nur äh, irgendwie einen Teppich sagen muss und es jetzt auch äh, aus der Situation keine äh, Missverständnisse geben kann, weil es eben nur einen Teppich im Umkreis von 1000 Kilometern gibt, dann ist es was anderes, als wenn eben das unklar ist, äh, diese, diese Wortbildung. Und äh, das und dann erst, wenn jetzt jemand eben mit der Unvoreingenommenheit eines Wissens, dass es eben ein Teppich ist, sondern es kommt jetzt jemand aus einer anderen Kultur oder von mir aus von Mars, hat noch nie einen Teppich gesehen und, und, und, und äh, wickelt sich jetzt da in, in diesen Teppich ein, weil es auf dem Mars auch so ähnliche Gegenstände gibt, in die man sich einwickelt. Und da ist dann eben, ähm, ist die logische Reihenfolge dann eingehalten, dass zuerst die Gegenstandsbildung ist, wie jetzt äh, die ganzen Empfindungen beim Blatt Papier vorexerziert wurden, ganzen Empfindungen in Bezug auf den Teppich. Und dann kommt erst der Begriff, dass es eben, wenn etwas noch nie da war, dass es dann ein neuer Begriff ist auch schon vorgekommen, dass plötzlich ein Wort äh, kursiert, das es vorher noch nie gab. Und dann eben äh, ist erst die Problematik der Sprache mit den Allbe allgemeinbegriffen, das ist sind eben ist eben klar zu unter äh, deutlich zu unterscheiden, wenn man hier für klare Verhältnisse haben will oder für klare Verhältnisse sorgen will, dass zuerst äh, dass die, die Begriffsbildung eben aus verschiedenen Empfindungen äh, mehr oder weniger willkürlich äh, geschieht, äh, subjektiv geschieht, äh, wenn eben nicht äh, Jemand äh, aufgrund irgendwoher Traditionen oder weil eben das, die Sprache so gelernt wurde, äh, da nicht sofort äh, Wort und Sache identifiziert werden. Nun gut. Die Nummer 82, die ding kategorie ist ein anthropomorpher Fetischismus. Hier ist ganz eindeutig eine Stimme im Sinne der Anklage, also nochmal aus Nummer, Nummer ich weiß nicht, 12. Ja, die Nummer 12 war das. Die Anklage lautet Erschleichung allgemeiner Gültigkeit anhand des Objektivitätsbegriffs. Und hier ist eben die Ding-Kategorie ein anthropomorpher Fetischismus, das heißt ähm Eigentlich Objektivität ist ein alter Hut und spezifisch auf den Menschen bezogen, äh, auf die äh, menschlichen Sinne werden da zum Maßstab genommen, um an sich Urteile zu fällen. Und das ist eben Anthropomorph. Äh, Heißt dann eben auch, dass Ding-Kategorien nichts mit Wahrheit, Wissen oder Erkenntnis zu tun haben, sondern nur praktisch sind, nützlich, ein Bedürfnis befriedigen, einen Bedarf decken, einen Zweck erfüllen. Die Nummer. Ach, ach, wir sind ja schon über die Zeit. Ich habe ja schon, hab ja schon mein, mein hat mich wieder hinreißen lassen. Anthropomorph. Okay, peace and out.